Willkommen zu dem neuen Grand Prix hier von Ungarn! Ja. Und ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Das sollten wir vielleicht nutzen. Auf jeden Fall hier mein Setup, falls irgendwer mein Setup braucht. Das habe ich gerade untergestellt, damit es hoch. Und, Und ist... ja, letztes Rennen war der Großpreis von Singapur. Und ich sag mal so, wer es nicht gesehen hat, schaut es euch an, es war super super spannend meiner Meinung nach. Ähm, sehr, sehr viele Wendungen und so, also ich werde es auf jeden Fall anschauen an eurer Stelle. Motor. Das längste Rennen und vermutlich auch das beste Rennen dieser Saison bisher, zumindest. Nur du wolltest einfach mal wieder unsafe released. Also hab da habe ich das schon alles umgestellt, ja. Dann beobachten wir mal die Temperaturen bei dem Setup. Bleibt hier alles im grünen Bereich, mit diesen Reifen, wenn ich hier fahre. Ich hatte gerade eben zwar keine Probleme, aber ich will es trotzdem mal beobachten, weil wir haben ja gesehen, was in Singapur und Monaco passiert ist. Ja, es kann natürlich sein, dass wirklich an den Stadtkursen lag. Hast du das Problem in Baku, wo Baku ist kein richtiger Stadtkurs? Baku kann ich nicht wirklich sagen, weil da war ich insgesamt noch zu scheiße. Und, wie du sagst, das ist kein Stadtkurs, da hat man eine lange Gerade, da kühlen die Reifen wieder aus, dann... Also Temperaturen gehen schon hoch hier, das quält mir nicht, aber... Es ist nicht so... Ja gut, es ist doch so tragisch wie in Singapur, aber... Ich hoffe mal, es wird keine Auswirkungen auf meinen Speed haben. Nicht so wie in, in Rennen davor. So, dann schalten wir das mal hoch, dann schalten wir das hoch und los geht's. Auf die schnelle Runde! Yippee! Yay, yay, Wir kriegen beide eine freie Fahrt. Ja. Kommt keiner aus der Box, so will ich das sehen. Wo sparten wir am besten ERS? Auf der Runde. Zweiter Sektor. Okay, probiere ich mal. Würde ich sagen, zumindest ein Teil davon. Bei der letzten Kurve ist bei mir eher erst ausgegangen auf meiner schnellen Runde gerade. Das war eng zum Körper. Da habe ich mich leicht, oder was heißt leicht, das war stark gedreht. Ein Zelda war anscheinend doch nicht so stabil wie meins. Nö, ja, sind einfach nur die Curbs, die sehr, sehr instabil sind in dem Spiel. Ich habe einen lila Sektor 2 gegenüber Bottas, obwohl ich da sogar vom ERS runtergegangen bin. Also die Runde war wirklich zufriedenstellend. Bin gespannt, was rauskommt. 18,3 kann sich sehen lassen, glaube ich. Ich stecke noch einen Versuch hinten dran. Ja, 18,7. Hast du nicht einen Dreher? Es war kein richtiger Dreher. Ich bin halt auf, auf dem Körper sehr, sehr quer gestanden. Das war alles. Ein Dreher ist er. Okay, der Versuch, den kann ich vergessen. Mache ich eine langsame Runde und dann noch eine schnelle. Warum ist gelb vor mir? Weil ich kurz alles runter Geh bitte weg, hab. geh bitte irgendwo weg. Ja, ähm, ich gehe gleich weg. Ähm, ich fahr hier rechts vor der Kurve und bleib stehen. Ich bin vor Hülkenberg, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich schaue was Hülkenberg gefahren hat. Hülkenberg ist eine. 1849 gefahren. Das heißt, ich habe mehr als eine Zehntel Vorsprung auf ihn. Also ich fühle mich eigentlich relativ sicher. Ich hänge aber ja trotzdem eine Runde dran, weil die Reifen sind eh nicht mehr verwendbar. Jetzt muss ich schon noch die beiden Runden, die beiden Kurven da lernen. Mit dem Setup und dann kriege ich auch eine gute Runde zusammen. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, 17,9. So, los geht's. Ja, 17,9 ist okay. Ist okay, das ist bombastisch. Ja, ich stand zweimal richtig quer in Sektor 2. Einmal in der Schikane, in der, in der langsamen und dann kurz danach auf dem Körper bin ich ausgerutscht und gestanden. Also es hat schon eine halbe Sekunde, denke ich mal, gekostet. Wobei, dann wär ich wäre schon auf Bottas Niveau. Ich fahr vorbei, ich bin innen auf dem Karl. Ja, danke. der Rundenzeit beträgt eine Minute 18,3. Gott, das ist 17,3 gefahren. Okay. 17,3. Alonso ist auf 3. Das ist eine Überraschung, muss ich ehrlich sagen. 18,2 ist er gefahren. Aber wo bleibt Lewis Hamilton? Ist der muss auf Soft gefahren. Aber ich glaube, ich werde es nachher wirklich mal auf Soft probieren. Nicht nur du. Probier es noch einmal eine Runde. Also, ich wäre, glaube ich, fertig. Ja, ich gucke nur noch mal, was so möglich ist. Ja. Weil ich will keinen neuen Satz opfern. Aber ich warte trotzdem ein bisschen ab, damit es mich nicht raushaut. sowohl Perez als auch hülkenberg sogar Hamilton und Verstappen sind hinter mir Sainz ist hinter mir in Garstley weit Wo sind die Kandidaten, die denn mich rausschmeißen könnten? Schade, ja, erklären. und so sind alle Meilen weit weg Eric schon eine Sekunde gut So eine ganz komische Linie war in der Runde ist also interessant. Ich habe mit, ich habe mit einem guten Abstand den schnellsten Sektor jetzt nicht mehr mit guten Abstand, aber immer noch den schnellsten zweiten Sektor. Also ich habe um muss nur, ich verliere sieben Zehntel im ersten Sektor auf Bottas und fünf im dritten. Ich habe, ja, der dritte sind sie sowieso schneller. Ähm, ich habe gerade mich um 24.000 verbessert. Ich habe mich zwar wieder gedreht in den, in den beiden Kurven, also was heißt gedreht, quer gestanden, extrem. Aber irgendwie habe ich es dann doch noch gerettet. Aber eine gute Runde hier zusammen zu bekommen, vielleicht werde ich das Differential erhöhen. Du hast die Session aufgegeben? Ja. Ach so aufgegeben, also nicht kaputt Gönnend. gefahren. Gut, ich dachte kurzzeitig, du hast. Nö. ein Auto an die Wand <lacht> geklatscht. Ich hoffe mal, ich bereue es nicht, dass ich jetzt schon auf Aufgeben geklickt habe. Mich sollte aber keine mehr gekriegt haben. Also hey. nicht so viele. Ich glaube nicht. Hamilton ich ich glaube sogar Raikön oder Hamilton könnten raus. Ja, du bist sein. drin. Achter. Ich bin drin. Raikön hat es noch weiter Irgendwelche Überraschungen bei den rausgeflogenen. Nein. Alonso Hamilton reich. hat sich nicht. Hat ah, doch die haben Raikön und Hamilton haben sich noch verbessert. Aber schau mal, schau mal, wie eng das Feld hier bis Hülkenberg ist von mir aus. <lacht> ne, schau, mal, <lacht> schau mal, wie eng es bis Van Dorn ist. Das sind. Dreizehntel, dreieinhalb Zehntel, zwischen dem drittplatzierten und dem vierzehnten. Und es ist beides mal McLaren der das... <lacht> ja, das sieht man, was halt das bisschen Quäntchen an Fahrer nochmal ausmacht beim Auto. Ja... Das kann... ganze Zehn Positionen hier ändern. Okay. Wenn halt ein alonso statt ein Van Dorn im Auto sitzt. Ich also versuche jetzt versuch auf jeden Fall mal mit ein bisschen mehr ähm, Differential Vielleicht drehe ich mich an den Stellen nicht mehr so leicht weg. Ich fahre eh mit 100er. Ja, ich bin das 100, was mich am meisten der der überrascht ist die Autohöhe, die mir dieses Setup hat. Meine ist... 5,5 oder so. Meine ist 2,5. Das hat mich eben überrascht. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem 2er unter Boden überhaupt irgendwo fahren kann. Ja, selbst im Monster geht das nicht gut. Mhm, ein... Aber hier Klapp, so. das Wobei, ich kann mir vorstellen, dass es im Barco klappt. Es ist nur problematisch bei dem Berg, bei der Burgpassage. Ähm, mal kurz reingehen. Was nehme ich noch mal... Ja, komm, mache ich so. Los. Alle schön sicher fahren. Aber 1,3 Sekunden. Ich hoffe, das stimmt nicht, weil sonst wäre ich noch nicht mal Q1 weiter. Mit der Zeit, die dann gleich kommt. Wir schauen mal. Man kann es ja immer probieren. Oh shit, Dorn. auffassen. Gut. geht da. Und das Auto fühlt sich komplett anders an mit 100er Differenzial. Vettel, ich lasse dich durch hier. Komm in. durch. Vettel, zum Teufel zieh durch. Zieh durch. Zieh <lacht> durch. auf der Karte. Dann lass ich dich halt nicht durch, selber schuld. Wenn du mir aber gleich hinten drauf fährst, dann ist es deine Schuld, wenn dein Auto kaputt geht. Viel Spaß, da kommt auch noch äh, Ricardo oder Verstappen. Ja. Ich will mich aber hier nicht hetzen lassen, damit meine Reifen nicht zu heiß werden. Ja, toll. So, dann fahr ich hier rechts ran, komm. Hinter, komm mir kommt, Klatsch. Hinter, Klatsch. hinter mir kommen zwei Mercedes. Fahr vorbei, Hamilton. Toll gemacht, Hamilton. Hast du gut gemacht. Schau mal, ich bleib hier stehen, ich bleib jetzt hier wirklich stehen. Und du ziehst es vorbei, danke, geht doch. Man muss wirklich stehen bleiben, damit die durchfahren. Und jetzt bleiben fahren die langsam vor mir. Ist es denn ernst? Jetzt <lacht> beschleunigt zumindest ihr deppen. Sonst kriegt mich gleich der Mercedes da hinten noch. Schau ich mal auf meine Reifentemperaturen. Oh, die sind unterkühlen jetzt sogar. Kann noch nochmal im letzten Sektor aufwärmen bei. 34, 84 Grad vorne. Puh, also die Softs sind ganz schön rutschig in der letzten Kurve, passt auf, dass ich nicht weghaut. Das mir fast passiert jetzt. Es geht. Klar sind die rutschig, aber mein ganzes Auto ist ein bisschen rutschig. Uh, das war etwas zu weit rausgekommen. Das wäre natürlich Gold wert, wenn wir uns damit qualifizieren könnten. Ja, dann könnten wir, glaube ich, als Einzige in der 1-Top fahren. Da stand ich quer. Es wird auf jeden Fall verdammt schwer, das mit den Reifen zu schaffen. Wobei ich bin nur 6 Zehntel hinter Ricardo nach Sektor 2. Kann sich sehen lassen, glaube ich. Super, der 100 Aber Ricardo hat auch eine recht schlechte Runde hingelegt für den Start. Perfekt. Das Differenzial macht genau die beiden Kurven, wo ich die ganze Zeit quer stand. Zu einfachen Kurven. Ich bin zwischen Gasly und Van Dorn, das reicht glaube ich für mich nicht. Das muss auf jeden Fall besser werden. Hier ist die erste Kurve, wo ich für mich wegen verbessern kann. Und das sieht doch recht gut aus. Ich bin hinter Van Dorn. Nein, Hamilton zieht da nicht rein. Wie viel da bist du? Achter. Da. Okay, dann wow. geht ich die Runde auf. Jetzt bist du gefahren? Ähm, 18.9. Oh, du warst eine Zehntel schneller. Ich bin 19001 gefahren. Wobei hier stand ich quer, also hier kann ich Zeit holen. So, ihr fahrt auch noch bitte durch. Hallo. Fahrt durch. Warum überholt nur Bottas und Hülkenberg nicht? Ich fand ich gerade Gasbremse, Gasbremse, damit ich mein ERS aufladen kann. Für die nächste Runde. Oh Willst mein du Gott, durch? nein! Lass mich vorbei, ich bin auf einer guten Runde. Also ich lasse die auf jeden Fall durch. weil Hier, links ist Platz. Oh, ich habe zweieinhalb Zehntel verloren. Hülkenberg, zieh jetzt durch, du Pässe geht doch! Ich habe zweieinhalb Zehntel verloren. drei können auch noch durch, danke. So, mein ERS ist wieder bei 50%, genau dort wo ich es brauche. Perfekt. Oh, das hätten 65 Zehntel Verbesserung werden können. Wo bist du gelandet? Ach da. Das wäre eine 18-4 oder 18-3, nur 18-3 geworden wahrscheinlich. hast du? Ja. Vorsichtig ich komme sehr weit raus. Nur bei der Kurve. Zwar eng ich hätte ich was erwischt mmh. Aber du bist Es wäre nicht gut gewesen, wenn ich dir dein Rad abgesäbelt hätte. Aber du bist die richtig gefahren auf jeden Fall. Ah Mann, abgekürzt. Zählt es. Jetzt muss ich im achten Gang fahren, falls ich noch eine Runde hinkriegen will. Sonst Benzin nicht mehr. Ich habe 2,0 Runden jetzt noch. Ich habe 1,6, das heißt, es wird knapp. Ja, aber das Problem ist, ich habe Angst, dass. Dann muss ich ja wieder in die Box fahren. Ja, ich gehe nicht nochmal in die Box. Ja, wenn wir nicht weiterkommen, dann müssen wir. Halt Achso, mal... das meiste ja, da, das schaffe ich locker. Wir haben 15 Minuten für die Session. Okay. Ich start die Runde, wenn sie nichts wird, dann breche sie eh ab und fahre rein. So, wie viel ERS braucht man, darf man benutzen? 50% oder? Ja, 50% braucht man circa, um dann eine schnelle Runde zu fahren. Aber habe ich jetzt nicht, ich probiere es trotzdem. Ja, man darf ja nur eine gewisse Anzahl benutzen. Ähm, 70% ah. darf man verwenden. 70? Oh, scheiße. Aber es lädt sich ja immer wieder auf. Während der Runde noch. Gerade auf so einer Strecke wie hier. Okay, jetzt habe ich 60 für die Runde. 50 reicht schon ohne Probleme. sehr gut bekommen das Eck nix zu weit hinten du musst es in die Top 10 schaffen um im Shootout zu starten bin auf 11 das heißt reicht auch nicht für dich ich weiß ja dass ich noch hier was finden kann Warte, was hast du für eine Zeit? 18,6. Ja, okay, dann brech die Runde ab. Ich könnte höchstens eine Zehntel Verbesserung noch da rausholen und das reicht nicht. Dann gehe ich lieber rein, um rechtzeitig da zu sein. Wie sieht's bei dir aus? Verbesserung? Ja, nein? Ja. Zehntel, Platz 9. vor Bottas sogar. Ihre beste 1, 18, ich bin der ja 1,8 ich bin der ja 1,183 gefahren und Bottas auch, aber Bottas kann maximal 8000 langsamer sein als ich. Bottas ist auch auf Softs gefahren, ja. 1,183 ja. Was ist er gefahren? 1,183999. Er ist 7000 langsamer gefahren. Aber ich habe Zeit liegen lassen weil ich äh, ich bin vorsichtig durch die Schikane gefahren und habe da etwa zwei Zehntel liegen lassen kann ich, ich nutze jetzt einfach ERS, damit ich schneller fahre Unser ja, Was sind die so vor euch gefahren? gefahren? Aber ihr seid die Einzigen auf Softs. Hm. Wie sieht's mit der Zeit aus? Ja, ich fahr mal raus. Ich fahr ich, auf jeden, ich fahr auf jeden Fall gleich raus. Ich versuche vielleicht sogar noch einen zweiten Stint noch hinzuklatschen in 5 Minuten. Wird ja eng, aber ich kann es mal probieren. Um, ja ich, Die Sache ist, du wirst auf jeden Fall die Zeit knacken, das ist ja klar. 1.18.3 war meine Q1-Zeit. Seid ihr also da nicht so sicher? Ja, aber es ist mehr Pace da in dem. bei der Tempo. bei jetzt in Q2. Ich muss auch erstmal die Runde hinbekommen. Ja, aber mit Ultras hat man einfach so viel mehr Pace. Also, ich denke schon, dass du das schaffst. Und wenn du das schaffen willst, dann wäre ich halt auf Platz 10. <lacht> und das ist nicht so da, wo ich sein will. Ah, du hältst die Softs. Ja, das ist halt das Tolle. Ich wäre. Also, ich würde es an deiner Stelle so machen: Tu die Ultras aufs drauf. Und sobald du entweder siehst, dass du aus dem Top 10 raus bist, oder ist das, das genau noch Zeit für eine Runde, ist, will ich an deiner Stelle rausfahren und dann... Das, das, das habe ich ja eh vor, wobei, ja, hinter mir ist halt Bottas, beide Force Indias, die werden sich nicht mehr verbessern, denke ich. Ja, Force India ist nicht gut auf der Strecke. Wobei, ja, wenn ich so schaue, Peres und... Peres ist 40.000 hinter mir. Okay, du bist wahrscheinlich eine Gefahr, also, es könnte reichen ganz, ganz knapp. Ich werde auch als aller, allerletzter meine Runde beginnen. Damit es so wie in Spanien war es glaube ich. Dass ich einfach die Sicherheit habe. Jetzt liegt unsere beste Runde bei. 1 Minute 18,3. Okay, neue Reifen sollen 1,5 Sekunden bringen. Alles bereit. War bei mir auch circa dort gestanden. So, ich muss jetzt einfach die perfekte Zeit hinkriegen. So, was hat Ricardo denn vor mir gesetzt? Ich kann mich.. Riccardo müsste nochmal schneller werden. Der ist eine 18.1 gefahren, werden ein Verstappen 17-2 gefahren ist auf demselben Reifen. Der hatte ja so eine komische erste Runde gehabt, Ricardo. Ach, Van Dorn, du tust mir schon leid. Ich habe ihm eben bei meiner ausfrau äh, behindert, weil ich, so, weil ich ja keinen Sprit mehr hatte. Und dann kommt er direkt hinter mir raus aus der Box. Äh, dann kommt er direkt äh, hinter mir raus, während ich aus der Box komme. Ein wahrscheinlich Zeit gekostet. Wieder schnellster Sektor 2 Lila. den kann ich wirklich fahren. Den fahr ich sehr, sehr vollstück, wie gesagt. Ich habe da mal ich zwei. War Rohr. Weil weil fährst, ansonsten komme ich nicht weiter. Du fährst, ich fahr, fahr da okay, 28.0. Du fährst da zwei Zehntel schneller. Das ist die Zeit, die ich halt verloren habe in meiner einen Runde, weil ich vorsichtig war. Ich bin zwischen dem Renault und Sandwich. Ich bin ich auf 10. Ich beginne die nächste Runde. Wenn ich eine große Verbesserung sehe, dann fahre ich sie fertig. Ansonsten breche ich ab. Ich bin auf 10. Ich weiß nicht, ob Bottas rauskommt. Fängst du nicht deine... Achso, du bist noch gar nicht draußen, oder? Doch, ich bin draußen. Aber bist du noch nicht zu früh? Ja, aber ich, ich warte jetzt. Wollt ihr mich verarschen? Was denn? Diese nächste Runde sind ungültig, weil ich neben der Strecke kurz war. In Sektor 2. Also nee, das gebe ich mir nicht. Okay, es, du kannst vorbei, du bist eh vorbei. Nee, also so so mache ich, gebe ich euch das nicht. Ich habe auch keine Zeit, um eine zweite Runde zu starten. Das ist das Problem. Doch, du kannst. Wenn du jetzt drüber fährst, schaffst du es, noch eine Runde danach zu fahren. Gib Gas, dann schaffst du noch eine zweite. Stimmt. Ich gehe jetzt rein. Ich gebe auf. Das schaffe ich nicht mehr. Du hättest jetzt gerade nicht abbremsen dürfen, sondern hättest weiterfahren müssen. Das schaffe ich nicht mehr. das habe ich nicht mehr. Ich bin bei 1.16 rübergekommen. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Und bottas ist noch mal raus auf Ultras, also. Tut mir leid, Bottas! <lacht> ich wollte dir nicht im Weg stehen. Aber ich muss das nutzen. Da kommt Ricardo und Gasly. Aber er wird von Ricardo aufgehalten, der gerade seine Outlap fährt, glaube ich. Bist du jetzt wirklich so unfair, sein eigentlich alle aufhalten? Oder? Ich will Bottas vor allem aufhalten. Ja, ich habe ja kacke, was kann ich denn dafür? Ich war. Ist Bottas gerade für mal dir? Nee sich so, bestimmt nicht zu hören dass er gerade auf einer fliegenden runde ist ich weiß dass er auf einer fliegenden runde ist sehr dass er auf ultras ist ja aber er fährt gerade schon ich weiß er ist auch direkt hinter mir ach so ist er doch gerade gekommen ja jetzt ist er hier du hast die in india aufgehalten nicht wirklich die sind einfach ja, mir doch die haben beide sehr viel und du bist raus irgendwer hat's geknackt Bottas ist auf 1 das kann nicht sein bot das ist gerade an mir vorbeigefahren Bottas hat eine 16-6 gefahren. In dem Moment gerade. Betrug. Bottas ist gerade in dem Moment an mir vorbeigefahren, als du das gesagt hast. Und Ricardo hat ein Tor raus zerstört. Nee, Verstappen war das. Bottas hat noch keine Zeit gesetzt. Das Der hat gerade aus dem Nichts Runden Rundenzeit bekommen. Ich bin aber auch noch 9. Wird also knapp für mich. Achso, nee warte, du bist der letzte, der noch fährt. Nö. Außer seins noch. Ich glaub da kommen noch einer oder zwei. Nee, nee, die anderen sind schon alle fertig. Das ist doch verarsche. Seins Spiel... fährt rein, du bist der letzte, du musst nur noch drüber fahren. Das Spiel arbeitet gegen mich. <lacht> das erste Mal, dass ich in Q3 bin und du nicht. Yo! Hast, yeah. du, grad, hast du das gerade gesehen? Nein, bei dir war nix. Ich bin in irgendein Auto gefahren, was auf der Strecke stand, direkt nach Stadt Ziel. <lacht> und ich glaube, es war ein Toro Rosso. Ja, den hat Ricardo vorab geräumt. Auf Stadtziel. Ja. Ah, ja, knapp, knapp war's. War schon. Am <lacht> meisten, wenn du Ricardo rausgeschmissen wärst du weitergefahren. Also hättest du die Zeit noch gekriegt. Das ärger ärgerlich. Warte, warum bist du nicht einfach gefahren hast abgekürzt? Wenn du bei der Schikane abkürzt, hast du die Zeit bekommen, die dir gefehlt hat. Und dann wär's nicht mehr ungültig gewesen. Das war in der Runde davor. Das war da, das war ja, ich wollte noch abwarten. Da war ja noch alles okay. Und dann, dann bin ich an, kurz danach irgendwo rausgefahren. Zum Platz machen. Und dann stand da, diese so, und nächste Runde ist, ist, ist äh, hier. Ach, schönes und Code, Mars. Das, das ist denk, dass du da abkürzt. Da, da, an dieser Stelle kommt man auf der Strecke nur, wenn man entweder total das Auto untersteuern hat oder wenn man abgeschossen wird. Mhm. Jetzt enttäusche ich mich zumindest nicht schon fahren, ein gutes, gutes Quali. Ich werde mein Bestes geben. Ich will hier mindestens P18. P18 kriegst du hin. P8! Sehen! <lacht> so, bei mir kam 18 rüber. Ich habe gesagt, ich will P8 sehen. Das ist mein Ziel. P18 okay, ist aber auch ganz okay. Nee. Ist mir ein bisschen zu weit vorne. Wenn, dann P20. Das Höheres erreichst du halt nicht so einfach. Ich bin Grosjean, der erreicht alles, wenn er will. Er wird nicht, auch immer Autos. von Ericsson erwischt. Der ist aber nicht hier. Doch. Siehst du nicht diesen roten Punkt? Das ist Ericsson. Er sitzt in Raiköns Auto, weil wir sie Platz getauscht haben drei können es noch in der Box neben Vettels Auto Interessant zu sehen ist dass ein oranger Punkt noch dabei ist Alonso holt man wieder mehr aus dem Auto raus als möglich ist hm. also man merkt wirklich in dem Spiel haben sie den McLaren zu OP gemacht egal ich habe die beste Ausgangssituation von allen eigentlich ja, du kannst als einziger Einstop fahren. Also, eigentlich kann Vor man Vor allem, nicht ich darf, sogar, eigentlich darf ich sogar noch sogar noch frische Softs nehmen. Hm. Aber ich hätte halt. Ich muss auf angefahrenen Ultras fahren. Aber hätte es halt geschafft in Q3, dann hätte ich halt in Q3 nochmal vorne mitkämpfen können. Und von der Pace her hätte es vielleicht um die Pole gereicht. Bei einer guten Runde. Ja, Pole nicht, würde ich sagen. Ja, aber ich denke, Platz 2 oder 3 war drin. Also ich werde wahrscheinlich fast zu 100 Ultra Soft Ultra fahren im Rennen. Ich meine, ich, ich war, war mit möglich. ich war mit Bottas etwa gleich auf und Bottas hat in beiden Sessions die Bestzeit gesetzt. Ja, aber die zweite Bestzeit war eine buggy zeit von ihm, die hat er da geschenkt bekommen. Ja. Trotzdem. Ich war mit Bottas gleich auf. Zumindest auf soft reifen war ich gleich auf mit ihm. Wobei da noch zwei Zehntel drin waren, aber die habe ich halt nicht gefunden. Oh, aber das war äh, knapp. Aber die zwei Zehntel hätten eh nicht gereicht, um Ricardo zu kriegen, also. Doch, die haben zwei Zehntel gefehlt, die hatten ja 18 eine 18.1 gehabt. Ja, wir haben drei Zehntel gefehlt auf ihn. Er hatte ich eine 18.1. Ja, auf jeden Fall wäre es sehr, sehr eng geworden. Wahrscheinlich hätte es aber nicht geklappt. Aber ich habe irgendwie im ersten Sektor dann eben äh, zwei Zehntel gefunden. Und damit hat sich das wieder ausgeglichen, was ich dann im zweiten Sektor verloren habe. 16-8, okay. Ordentlich Ricardo. Aber ich habe wieder Lila-Sektor 2. Ja, Sektor 2 sind wir etwa gleich schnell. Zumindest was ich auf Soft gesehen habe. Und ich habe eine 17-6. Meine bisher beste Zeit in diesem Cody. Ja. Klar, Q3 ist natürlich sehr, sehr wenig Grip, sehr, sehr viel Grip. Aber, aber trotzdem ist du bist nur eine Zehntel vor Hülkenberg. Reicht aber für P8. Okay, P7, P7 sogar, weil er wahrscheinlich mich dann nicht kriegen wird. Und hier hatte ich gerade noch einen großen Patzer drin gehabt. Und den habe ich noch schlimmer gemacht. Kimi okay, können ja. kommt jetzt gleich über die Linie für Sektor. 2 54 7 Das hört sich gut an. Es könnte reichen für die Pole. Der letzte Sektor hat etwa 18 Sekunden. Ich muss mir abgewöhnen, da so riskant über diesen Körper zu fahren. Das hat mir gerade beide Male die Runde etwas zerhakt Und Kimi Raikön kommt in die letzte Kurve auf die Gerade und es reicht nicht. Das ist eine 16 7. Reicht um ein paar tausend nicht für Hamilton und um ja, anderthalb Zehntel nicht für seinen Teamkollegen. Boah, für Verstappen brauche ich sechs Zehntel. Ich glaube, das kriege ich nicht raus. Mhm. Selbst bei einer fehlerfreien Runde. Oh Gott! Das hat keiner gesehen. Das hat keiner Aber gesehen. Ich habe gesehen, dass du in die Box gefahren bist und da habe ich zu Alonso geschaltet. Du hast nicht dein Auto an der Box zerstört. Da Bei dieser Box ist das so ein grüner Haken. Hast du ihn schon mal gesehen? Nein. Diese grüne linke Wand. Ich glaube, du hast bis aber jetzt nur noch Platz 8, könnte ich mir vorstellen, weil Hülkenberg dich vielleicht geknackt hat. Weil es nur eine Zehntel noch nicht mal eine Zehntel war. So ärgerlich. Ich verliere das Heck und am meisten mein Auto ist gerade noch weitergefahren, irgendwie ohne mich. Was der fährt immer noch weiter. Der Haas. Bitte, wenn ich jetzt P7 verloren habe, dann ich das wäre so. Ich habe P7. Ach komm schau mal. Den Bottas hätte ich eh nicht mehr kriegen können. Ich bin nicht traurig. Hm. Ich habe das Max den umgeholt. Ja, Leute. Aber das habt ihr nicht gesehen. Dies... Oh Gott, war das ein Layma-Fehler. <lacht> ich glaube, wenn du in meiner Aufnahme siehst, du lachst dich schlapp, weil das, das war wirklich so ein Fehler. Das ist ein Jolly und Palmer-Fehler gewesen. Anfehler, hm. Fehler vom Feinsten. Jolly und Palmer hat ja auch einen Vertrag von Haas bekommen, habe hab ich gehört, laut geheimen Berichten. Ja, er hat aber abgelehnt, er hat keinen Bock mehr auf die Formel 1. Nein, er hat nicht abgelehnt, er hat insgeheim sich unter Leonardo Lucky angemeldet. <lacht> ne... Das, ne, aber der hat in der Realität wirklich angeblich Vertragsangebote bekommen, hat ja aber abgelehnt. Ich hatte vielleicht. mich auch irgendwie daran erinnert. Ja, es war ja auch scheiße, weil die damals noch keine Gelder hatten. Nein, nein, nein! Er hat dieses Jahr Verträge angeboten bekommen. Nachdem Geil. er bei Renault rausgeschmissen wurde. Wer will ein paar mal haben, wenn Grosjean und Magnus in dem Team sind? Er hat naja. auch für nächste Saison angeblich Angebote bekommen, von zum Beispiel Toro Rosso, aber er tut sich die Formel 1 nicht nochmal an. Nur wenn Ferrari und Mercedes ihn haben wollen. <lacht> ja, Leute. Und das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil das Ferrari und Mercedes ihn nehmen werden. Mhm. Ja, Leute. Wir werden dann im Rennen sehen, was so abgeht. Ich habe natürlich eine gute Ausgangslage. Ich hätte mich zwar nach vorne stellen können, aber ja... Ich darf, In Skymen wolltest du einfach nur die besseren Reifen, das war alles geplant. Ja, ich du hast das Spiel bezahlt, damit sie dich disqualifizieren, äh nicht, dass sie dir eine Runde abnehmen, und sie, du hast das Spiel bezahlt, dass sie Bottas nach vorne backen. Ja, aber, dann hätten hätte meine Softreifen reifen drei Runden mehr abnutzen gehabt, das ist ja gar nichts. Das ist viel! Ja, drei Runden entscheiden alles! Aber mit, ich werde am Start auf Soft sein, oder ich kann auf Soft sein, das wird nicht angenehm werden am Start. Hm. Ja, Leute, wir sehen uns dann beim Rennen in Ungarn. Bis dann, ciao. Bye-bye.